Wer kann sich noch an das hartnäckige Gerücht erinnern, welches schon vor Ausbruch der knapp mir die Runde gemacht hat, dass es gewisse machtelitäre Kreise gäbe, welche gerne über komplett durchgechippte Völker herrschen würden. Auf diesen Chips, die unter der Haut sind oder im Gehirn oder in der Pille, die man schluckt, ist dann alles drin. Sozialversicherungsnummer, Echtzeit-Krankenstatus, Tracking-Profile und der Personalausweis. Wenn du dich auch fragst, wie schnell das in so eine Richtung gehen konnte, klicke hier auf das Video. Warum sind alle Politiker korrupt? Dein Melle 4. Peace.